Perfektes Zerkleinern von Zutaten ist in Sekunden möglich. Steuern Sie einfach über die Zeit und die Geschwindigkeit des Mixmessers, wie grob oder fein die Zutaten zerkleinert werden sollen. Der Thermomix zerkleinert Obst, Zwiebeln, Gemüse, Kräuter und sehr viel mehr. Alles nach Ihren Wünschen.